Wie kann ich eigentlich in Starter fehlende Werte wieder zu gültigen Werten rückumwandeln? Das ist sehr einfach. Angenommen, Sie haben eine Variable mit dem mvd-Code-Befehl so bearbeitet, dass die minus 1 auf den fehlenden Wert Punkt A gesetzt wurde. Dann machen Sie es folgendermaßen wieder rückgängig. Sie schreiben mvn-Code, wieder den Variablennamen Namen 1, mv.a gleich minus 1 off uh -huh.